Herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe der Schlagzeilen-Revue. Servus Martin. Servus Martin. Gehen wir an? Ja. Heute über schwarz-blau, was war los die Woche? Ganz viel. Die erste Meldung, ähm, der Kurz war bei einer Einschulung in Graz. Eigentlich ist das eine freche. Ich mein, so jung ist er nicht mehr. Nein, das nicht. ist er nicht. Heute, was erlaubst du, ist der Kanzler? Ja. Bundeskanzler. Bundeskanzler. <lacht> Republik Österreich. Genau. Apropos Republik Österreich. Was hat sie da dann? Der Finanzminister, der hat mich irritiert. Die sagen doch immer, keine neuen Steuern, keine neuen Steuern, keine neuen Steuern, ja? kaum ist er in Brüssel, wieder eine europäische Digitalsteuer forcieren. Der wird dass Europa eine europäische Digitalsteuer einhebt. Ja, aber damit brechen Sie keine Wahlversprechung. Wieso? Weil es ja nicht keine österreichische Steuer ist. Es ist die böse EU! Uh, ja, das habe ich nicht berücksichtigt. Übrigens, Brüssel, die noch außenministerin Karin Kneissl hat dort alle überrascht. Warte mal, noch außenministerin der Wir haben gerade gehört, was, was ist los, wieso? Die hat dort fließend Arabisch geredet, bei der rechten Regierung in Österreich, ich glaube, die weisen die aus. Ah, ich glaube, das ist nicht so tragisch, bei denen. Hm? wenn sie eine Amerikanerin war, da auch sie schon außerhalb davon sitzen. Boah, <lacht> ja, und beim Strache haben sie Wanzen gefunden. Also kein Ungeziefer, sondern so Abhörwanzen. was das gehört? In seinem Büro, gell? Ja. Ich frage mich wirklich, und wir haben beide diskutiert, und sind mir wirklich auf einen grünen 2 gekommen, ja. was zur Hölle soll der Typ quatschen, was es wert war für uns zum Zuhören? Habt ihr eine Idee? Schreibt es bitte in die Kommentare. was war die Woche in heute über dran? Wieder wunderbare Geschichten. Fangen wir gleich mal an. Amerika war ja die Woche ein bisschen stressig. Wir haben sozusagen auf Betriebsurlaub gestellt. Wegen dem Budgetstart? Wegen dem Budgetstart. hat das Senat gesagt, wir machen nichts mehr. Worauf der Trump natürlich präsid präsidential, wie er ist, gleich mal in Verhandlungen getreten ist, mit den Demokraten, weil die haben immer schuld. Worauf die Demokraten gemeint haben, oder andere der haben mit Trump diskutieren, ist wie mit einem Wackelpudding reden. Da kann er aber eigentlich nur froh sein. Wieso? Also. Ich glaube, normalerweise sagen die Leute ganz andere Sachen über ihr. Das stimmt. Wobei ich glaube nicht, dass die Wackelpudding-Geschichte so hand und hat. Weil? Ja, die, die Melania, seine Frau, die hätte eigentlich mitfahren sollen, nach zwei was, mhm. hat das abgesagt, und die zwei haben den 13. Hochzeitstag, anscheinend gehabt. Mhm. Keiner hat irgendwas getweetet, gepostet, gar nichts. Äh, vermutet wird der Grund, es heißt, der Trump hat eine Spuse mit einem porno da. Wenn dem so ist, kann er nicht alles Sackenbudding an ihm sein. Ich glaube, aus einem ganz anderen Grund ist die Medaillen nicht mitgefahren. Die wollte einen zweiten Regenschirm auf der Air Force fahren, <lacht> und der hat es nicht gekriegt. Ihr könnt euch erinnern von voriger Wochen. <lacht> das ist natürlich auch. Ein legitimer Grund. <lacht> Wir wissen es nicht. Genau. Ähm, eine andere Geschichte ist, das Internet ist wirklich großer. Ja. Da kann man einfach mal nichts dagegen sagen. Zum Beispiel, jetzt verarschen sie den Trump, weil sein Schreibtisch auf dem Foto ganz rein und nichts drauf liegt. Jetzt frage ich, wie echt Internet. Nur nie was vom papierlosen Büro gehört. Es ist offensichtlich und offenkundig, dass der Trump ja ein großer der Fürworter des Umweltschutzes ist Und da ist ein anderer Vorreiter. Ich glaube, alles was der Trump arbeitet, ist tweeten. Stimmt, und die kann man nicht hinlegen. Richtig. <lacht> Eine andere ziemlich äh, traurige Geschichte. Aber halt Nicht für den Trump. Nicht für den Barack Obama. Mhm. Der Barack Obama wurde nämlich auch ausgeladen, oder nicht eingeladen, zur Hochzeit von Harry und äh, Meghan in England, weil sie wollten keine diplomatischen Schwierigkeiten haben, wenn sie den Trump, den sie nicht wollen, das mhm. haben sie klipp und klar gesagt, aber wenn sie den nicht wollen, können sie den anderen auch nicht am haben. Nicht. Naja, oh, das ist der andere Grund, weil unter uns gesagt, wer soll denn eigentlich der Star bei einer Hochzeit sein? Der Harry und die Meghan in Natürlich. Dem Fall. Natürlich. Achso, und hm. du meinst der Barack und die Kein Michelle. Das ja, hm, ist ein böser Grund, ja, aber ja. vielleicht. Warum lesen wir die heute? Damit man was lernen. Und was hast du die Wochen gelernt? Ja, als Rollstuhlfahrer kannst du das niemandem recht machen. Da haben sie jemanden in Nordrhein-Westfalen mit seinem Rollstuhl, der hat ihn ein bisschen auffrisiert, mit 50 km/h durch die Stadt erwischt. Ein bisschen auffrisiert? Den haben sie gleich <lacht> der Hat nicht so passt. Nur zur Info, 10 kmh ist der Durchschnitt ja, maximal. Genau. Ein anderer ist mit so einem Rolli mhm. durchschnittlich, Denke ich mal. Okay. In auf der Straße gefallen, Haben die Autofahrer angeguckt. Es war ja nicht recht. Weil es langsam war. Zu langsam, ja. <lacht> Wie man es macht, ist echt nicht recht, gell? Ja. Und deine Erkenntnis? <lacht> so, ich habe die Woche zwei Sachen klar. Ja. Erstens, diese gute Erkenntnis freut mich echt. Der österreichische Strafvollzug ist wirklich darauf aus, dass es seine Häftlinge rehabilitiert und auf das Leben danach vorbereitet. Wie kommst, du drauf? Wie kommst du drauf? Ja, ein Häftling ist von Linz nach Wien zur Verhandlung gefahren und wieder zurück, alleine, ohne, ohne, ohne Begleitung. Okay. Und man hat sogar im Hotel übernachtet. Cool. Voll brav. Und das führt mich zu meiner zweiten Erkenntnis, es gibt nur ehrliche Leute. Das Problem ist, sie sitzen im Häfen. <lacht> <lacht> also. Das war's für die Wochen. Danke, dass ihr reingeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Und wir sehen uns nächste Woche wieder bei der Schlagzeilenrevue.